Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und wenn ihr wissen wollt, wie man sich mit einer Handzahnbürste richtig die Zähne putzt, damit sie schön und gesund sind, dann bleibt dran. Ich habe euch ja in einem meiner letzten Videos erklärt, wie man sich mit der Schallzahnbürste Philips Sonicare richtig die Zähne putzt und ich habe auch ein Video darüber gemacht, was ich dann eher empfehlen würde, ob eine Handzahnbürste oder eine Schallzahnbürste, ich hatte damals erklärt, beides ist ganz gut, aber ich würde jedem eine Schallzahnbürste empfehlen, weil es noch besser ist und viel bessere Ergebnisse liefern kann. Aber für diejenigen von euch, die trotzdem lieber mit einer Handzahnbürste die Zähne putzen, habe ich mir gedacht, ich mache auch nochmal ein Video darüber, wie man sich mit einer Handzahnbürste richtig die Zähne putzt. Ich habe hier die Prox Ultra Ultrasoft in der Hand. Die benutze ich selbst auch, wenn ich mir dann mal mit der Hand die Zähne putze. Ich kann sie jedem empfehlen, dass sie meiner Meinung nach die beste Handzahnbürste ist, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Und ich verlinke sie euch auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox. Die gibt es auch noch mit einem kleineren Bürstenkopf. Smart heißt die dann. Und ja, den Link kriegt ihr auch nochmal unten. Und dann wollen wir mal loslegen. Ich nehme wieder mal Oskar zur Hilfe. Den kennt ihr jetzt ja schon. Also worauf ihr am Anfang achten solltet, ist, dass ihr die Zahnbürste überhaupt erstmal richtig haltet und richtig anlegt. Wenn man die Zahnbürste anlegt, sollte sie ungefähr im Winkel von 45 Grad angelegt werden. Muss jetzt nicht ganz genau sein, aber die Tendenz sollte eben stimmen, damit sie dem Verlauf von Zahnfleisch und Zahn entspricht. Und außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht nur die Zähne mitputzt, sondern auch das Zahnfleisch. Das ist nämlich genauso wichtig. Das heißt, die Hälfte vom Bürstenkopf sollte das Zahnfleisch berühren und die andere Hälfte den Zahn. Und dann, wenn ihr die Bürste so angelegt habt, dann macht ihr kleine kreisende Bewegungen. Und bewegt die Zahnbürste von hinten nach vorne. Die Bewegungen sollten nicht zu klein sein, also die Borsten müssen sich schon bewegen auf der Oberfläche. Man kann ja auch so kleine Kreise machen, dass sich die Borsten überhaupt nicht von der Stelle bewegen. Das ist natürlich auch nicht richtig, aber tendenziell sollten es eben kreisende Bewegungen sein und ihr solltet eben darauf achten, Zahnfleisch und Zahn mit zu bürsten. So, wenn man jetzt nach Lehrbuch geht, dann solltet ihr nach diesen Kreisen und Bewegungen eigentlich immer mal eine ausstreichende Bewegung zum Zahn hin machen. Ich persönlich mache das nicht. Das nennt sich im Lehrbuch modifizierte Basstechnik. Das sollte eigentlich die Standard-Zahnputztechnik sein. Ich halte da jetzt nicht so viel von, weil es, finde ich persönlich, praktisch nicht so gut umzusetzen ist. Ich denke, die Kreisen und Bewegungen reichen. Aber die Tendenz sollte eben da sein, dass man eher von, vom Zahnfleisch zum Zahn hin bürstet, Also das Zahnfleisch runterbürstet zum Zahn hin und nicht vom Zahn wegbürstet. Ihr wollt ja keine freiliegenden Zahnhälse haben. Also Das ist auch der Sinn der Sache von dieser modifizierten Basstechnik mit diesen ausstreichenden und Bewegungen, dass man das Zahnfleisch runterbürstet zum Zahn hin und nicht wegbürstet. Die Tendenz sollte natürlich da sein, aber wenn ihr beim, beim Putzen darauf generell achtet, ähm, ist das denke ich auch mit Kreisen und Bewegungen okay. Und was eigentlich der wichtigste Punkt ist beim Zähneputzen, worauf ihr in jedem Fall achten solltet, ist, dass ihr keinen Druck verwendet. Die Borsten dürfen sich beim Zähneputzen nicht verbiegen. Sie sollen nur aufliegen, aber nicht mit Druck, nur berühren. Wenn ihr jetzt eine Zahnbürste verwendet, die eh weiche Borsten hat, wie die Curaprox Soft und keinen Druck verwendet, dann macht ihr alles richtig. Und dann wiederum ist es nämlich auch nicht so wichtig, ob ihr nur noch die ausstreichende Bewegung macht oder nicht, weil wenn ihr sowieso keinen Druck verwendet, sondern nur berührt, dann ist es ja, dann, dann schadet ihr dem Zahnfleisch sowieso nicht. So, und so arbeitet ihr euch dann vor. Alles, was ich gerade erklärt habe, gilt sowohl für die Außenflächen- Links und rechts und oben und unten, als auch für die Innenseiten, also vom Gaumen und von der Zunge her. Dann habt ihr aber ja noch die Kauflächen. Jetzt habe ich gerade den Kiefer ausgerenkt, aber ich glaube, so kann ich es euch auch besser zeigen. Also, dann habt ihr noch die Kauflächen. Bei den Kauflächen ist es nicht ganz so wichtig, wie ihr putzt. Im Prinzip, ich mag es fast nicht sagen, aber im Prinzip könnt ihr auch schrubben. Nur versteht beim Schrubben bitte nicht, dass ihr Druck verwendet. Also niemals, niemals, niemals Druck, okay? Aber bei den Kaufflächen müsst ihr eben nicht zwangsläufig diese kreisenden Bewegungen einhalten. Ihr könnt auch vor und zurück und hin und her und wie ihr eigentlich gerade wollt, ein bisschen darauf achten, dass ihr verschiedene Bewegungen ausführt, dass in alle Richtungen mal gebürstet wird. Aber vom Prinzip her ist es eben nicht so wichtig wie bei den anderen beiden Flächen, innen und außen, dass ihr so kreisende Bewegungen macht sondern ihr könnt auch vor und zurück schrubben, in Anführungszeichen. Und dann gibt es noch so ein paar besondere Stellen im Mund, wo ihr die Zahnbürste einfach anders halten müsst. Also normalerweise haltet ihr sie ja immer waagerecht. Und dann gibt es Stellen, wo ihr sie besser senkrecht halten solltet. Und zwar sind das einmal die Oberkieferschneidezähne, also vom Eckzahn zum Eckzahn, auf der Innenseite, am Gaumen. Dort am Gaumen, auf der Innenseite, hält man die Zahnbürste am besten senkrecht. Achtet auch hier wieder drauf, dass ihr das Zahnfleisch berührt, also dass ihr die Zahnbürste weit genug hochschiebt, dass das Zahnfleisch mit gebürstet wird. Und dann könnt ihr in diesem Fall auch erstmal Hoch- und Runterbewegungen machen, aber auch hier wieder darauf achten, dass es ein bisschen auch ja, kreisende Bewegungen annimmt, dass ihr eben in alle Richtungen einmal putzt. Genau das gleiche gilt für die unteren Schneidezähne. Auch hier die Zahnbürste senkrecht halten. Ich hoffe, ihr könnt das richtig sehen. Und auch hier von Eckzahn zu Eckzahn mit einer senkrechten Zahnbürste putzen. Und dann, und das vergessen leider die meisten, überhaupt zu mit putzen, gibt es ja noch die Rückseite von dem allerletzten Zahn, den ihr habt. Und auch dort kommt ihr am besten hin, indem ihr die Zahnbürste senkrecht haltet euch in den Mundwinkel so einklemmt und dann dort hinter dem letzten Zahn auch mit einer senkrechten Zahnbürste putzt, sowohl oben als auch unten. Ja, und als letztes, das ist auch noch wichtig, hatte ich bereits erwähnt, dass ihr weiche Borsten verwendet. Aber wenn ihr die Curaprox benutzt, die Ultrasoft, dann macht ihr auf jeden Fall alles richtig. Es gibt von Curaprox auch noch andere Zahnbürsten, zum Beispiel nur softer ist die Finde ich nicht ganz so gut. Ich würde auf jeden Fall die Ultrasoft benutzen. Eine andere gute Marke ist eben auch TP. Verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Infobox. Und dann wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt, wie oft man die Zahnbürste eigentlich wechseln sollte. Spätestens alle drei Monate. Wenn ihr aber zum Beispiel erkältet seid oder Lippenherpes habt, dann auf jeden Fall, sobald ihr wieder gesund seid, wechseln, weil ihr euch sonst über die Zahnbürste wieder anstecken könnt und die Erkrankung erneut bekommen könnt. Also dann auf jeden Fall sofort wechseln, sobald ihr wieder gesund seid. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch helfen konnte, dass ihr jetzt wisst, wie man sich mit einer Handzahnbürste richtig die Zähne putzt, worauf man achten sollte. Und ich hoffe, euch hatte das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich riesig freuen. Und ansonsten freue ich mich auch immer über euer Feedback. Ich wüsste sehr, sehr gerne, welche Zahnbürste ihr benutzt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und mich interessiert vor allem, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ich in meinen nächsten Videos erzählen möchte. Zum Beispiel hatte ich gedacht, ich mache mal ein Video über Bleaching. Und es kamen auch ein paar Anfragen über meine Zähne, dass ich einmal erzähle, ja, ob ich eine Zahnspange getragen habe und welche Pflegemittel ich benutze, welche Zahnbürste ich benutze etc. Darüber werde ich auf jeden Fall auch ein Video machen. Wenn ihr auch noch Ideen habt oder irgendetwas, was euch interessiert, sagt mir gerne Bescheid. Schreibt mir in die Kommentare oder bei Instagram eine DM. Ich freue mich auf jeden Fall riesig von euch zu hören. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.